Servus und hallo zum Vlog, hier auf TV. TV. Diesmal habe ich für euch einen äh, Follow-up-Vlog, sozusagen, zu meinem Martini-Diskriminiert-Vlog äh, vom letzten Mal. Ähm, ich habe mich heute getroffen mit dem Martini-Chef Österreich, also Bacardi Martini-Chef Österreich, und wir hatten ein sehr, sehr, sehr nettes Gespräch. Äh, ist ein super netter Kerl. Und er hat mir jetzt mal gesagt, dass Martini für nächstes Jahr auf jeden Fall äh, in der Planung der neuen Bar darauf hinweisen wird, dass das gemacht werden soll. Es liegt jetzt ja nicht in der Hand von Martini selbst, aber sie werden es auf jeden Fall äh, Anstoßen und darauf achten, dass das umgesetzt wird. Ich werde auch nochmal bei der Stadt Wien nachfragen und nachhaken, wie die das sehen, weil im Endeffekt ist es, äh, macht die Stadt Wien das Ganze. Und ich hoffe mal, dass das nächstes Jahr dann barrierefrei wird. Und, äh, Martini-Chef war natürlich nicht mit leeren Händen unterwegs, sondern, ah, hat mir heute im Sommer ein bisschen so was ist. Schweres Ding. Martini Royal hat er mir mitgebracht. Und ich werde das Fläschchen aufheben. Es wird ja nicht schlecht. Und nächstes Jahr, wenn die Martini Bar wieder eröffnet, werde ich mit dem Fläschchen hingehen. Und äh, ich hoffe, es gehen ein paar Rollifahrer mit und wir werden sie gemeinsam dort köpfen. Ich hoffe, dass der Martini-Chef Österreich auch dabei sein wird und mit uns dann anstoßt und wir dieses Fläschchen dort köpfen, in einer auf einer barrierenfreien Martini-Terrasse. In diesem Sinne möchte ich euch äh, danken für's Teilen und äh, liken. Ich äh, wünsche euch ein schönes Wochenende. Vergesst nicht, MabacherTV zu abonnieren.